der Roboter, eine abenteuerliche Reise durch die Welt der Buchstaben. Folge 2: Die Sommerferien. Anu und Loa wohnen an der Haifischstraße 13 und 14 einander direkt gegenüber. Jeder hat ein eigenes Zimmer unter dem Dach mit einem Fenster zur Straße hin. Wenn Anu und Loa gleichzeitig am Fenster ihrer Zimmer stehen, können sie einander sehen. Am Abend, wenn es dunkel ist, geben sie einander mit den Taschenlampen Lichtsignale. Im Frühling, an Anos Geburtstag, half sein Pate den beiden Kindern, eine Seilbahn von Fenster zu Fenster zu bauen. Damit können sich Ano und Loa heimlich nachrichten oder kleine Gegenstände zukommen lassen. Auf jeder Seite befindet sich eine kleine Glocke, welche bimmelt, sobald das Seilbahnkörbchen angekommen ist. Kurze Zeit danach hatte Loa Besuch von ihrer coolen Tante Melissa genannt Melly. Melly war von der Seilbahn total begeistert. Um dem Ganzen noch eins aufzusetzen, schlug sie vor, ein Schnurtelefon einzurichten, mit großem Eifer bohrten Anu und Loa zusammen mit Tante Melli je ein Loch in die Böden zweier Konservendosen. Durch die Löcher zogen die Kinder eine sehr lange Schnur und verknoteten die Enden, so sodass sie nicht durch die Bohrlöcher rutschten. Wenn Anu Lust hatte, mit Loa zu quatschen, öffnete er sein Fenster ließ das Silbernd-Körbchen auf die andere Straßenseite gleiten und hoffte, dass Loa das Bimmeln hörte. War Loa zu Hause, öffnete auch sie ihr Fenster, nahm das Schnurtelefon vom Fensterbrett und hielt sich die Dose dicht ans Ohr. Anu spannte die Schnur, sprach in die Dose und konnte auf diese Weise Loa etwas mitteilen. Wenn Loa etwas erzählen wollte, spannte sie die Schnur, sprach hinein und Arno hielt sich die Dose ans Ohr. Als Arno und Loa an diesem Nachmittag vor den großen Sommerferien nach Hause kommen, bleiben sie in der Einfahrt zu Arnos Haus stehen und verabschieden sich. »Super«, sagt Arno zu Loa, »mein Vater ist früher von der Arbeit zurück«, und kann mir sicher helfen, den Mäusen ein kuscheliges Nest zu bauen. Na dann, tschüss und viel Spaß beim Bauen, sagt Loa und überquert die Straße. Auf der anderen Straßenseite angekommen, dreht sich Loa nochmals um. Vielleicht bis später, ruft sie, aber Loa sieht Anu nur noch die Haustür aufreißen und hineinstürmen. Hui! »Der hat's aber eilig«, murmelt Loa halblau zu sich selbst und öffnet schmunzelnd die Haustür an der Haifischstraße 13. »Hallo, Papa, schau mal, was ich gefunden habe«, ruft Arno und öffnet bereits im Gehen seinen Rucksack. Sein Vater, der gerade beim Zeitungslesen ist, schaut Arno erstaunt über den Brillenrand an. »Na, dann zeig mal her«, sagt sein Vater, lässt die Zeitung sinken und winkt Anu zu sich. Neugierig schaut er in Anus Rucksack. »Wow!« ruft er überrascht. »Die sind aber niedlich und die Mäusejungen noch so klein. Wo hast du die denn gefunden?« Anu erzählt von seiner Rettungsaktion im Dachstock des alten Schulhauses. »Jedoch nichts?« vom gefundenen Roboter oder der geheimnisvollen Lederröhre. »Hm«, sagt sein Vater nachdenklich, »dann müssen wir dieser Mäusefamilie aber schnell ein neues Zuhause geben. Ich habe da so eine Idee. Komm mit in den Keller!« Gemeinsam steigen sie die Kellertreppe hinunter und öffnen die Tür zur Holzwerkstatt. In der Ecke mit den Holzabschnitten zieht Anos Vater eine alte Holzkiste mit Deckel hervor. »Wenn wir in eine der Seitenwände eine kleine Öffnung sägen, können die Mäuse selber rein- und rausgehen«, erklärt der Vater seine Idee. »Mit einem Schiebetürchen, zwei Scharnieren am Deckel, und eine Tragelasche kannst du das Mäuseheim bequem transportieren. Noch etwas Holzwolle hinein, und dann fühlen sich die Kleinen bestimmt geborgen. Ano ist begeistert und bastelt mit großem Eifer mit. Kurze Zeit später hat die Mäusefamilie ein perfektes Nest. Er gibt noch eine Schale mit Wasser und eine Handvoll Sonnenblumenkerne hinein, welche ihm die Mutter gegeben hat. Das Resultat kann sich wirklich sehen lassen. Arno bedankt sich ganz herzlich bei seinen Eltern. »Darf ich Loa das neue Mäusenest zeigen?« fragt er. »Ja, aber pünktlich zum Abendessen bist du bitte wieder zurück,« ermahnt ihn die Mutter. »Okay?« »Klar doch«, ruft Arno und zischt ab. Stürmisch läutet Arno bei Loa an der Tür. Loa öffnet und sofort fällt ihr Blick auf die Kiste. »Was ist das denn?«, fragt sie neugierig. »Na, was schon«, meint Arno mit stolzer Stimme, »das neue Mäuseheim natürlich.« »Lass sehen«, sagt Loa und streckt bereits eine Hand nach der Mäusekiste aus. »Nein, warte«, entgegnet Anu, »ich zeig dir das neue Mäuseheim in unserem Versteck. Nimm doch gleich den Pappkarton mit.« »Hab ich schon«, antwortet ihm Loa und zeigt auf den Karton neben ihr. Voll beladen stürmen die beiden hinter Loas Haus zum großen alten Baum. In den ausladenden Ästen hat Loas Vater ein schönes Baumhaus gebaut. Arno bindet die Mäusekiste an das Zugseil, welches über eine Rolle läuft und am Baum befestigt ist. Danach steigt er die Strickleiter hoch. Oben angekommen zieht Arno das Seil mit der Kiste hinauf. Geschafft. Die Mäuse sind oben. ruft er aus dem Baumhaus zu Loa hinunter. »Nun kannst du noch den Pappkarton befestigen, den ziehe ich dann auch hoch.« Loa bindet den Pappkarton an das Zugseil, steigt die Strickleiter hoch und folgt Arno ins Baumhaus. Arno will den Pappkarton und die Mäusekiste gerade eben auf den kleinen Holztisch im Baumhaus stellen, als Loa hinter ihm auftaucht und anerkennend durch die Zähne pfeift. Das haben du und dein Vater ja genial gemacht, ruft Loa beeindruckt. Kann ich mal den Deckel abheben und reinschauen? Aber klar doch, antwortet Arno stolz. Dann zeige ich dir gleich mal, wie das Öffnen und das Schiebetürchen funktioniert. So süß, haucht Loa entzückt. Sie greift in ihre Hosentasche, nimmt eine Haselnuss, welche sie sich zu Hause noch schnell eingesteckt hat auf die Handfläche und hält sie den Mäuseeltern hin. Zögernd und noch etwas ängstlich nähert sich das Größere der beiden Mäuschen Loas Hand, schnuppert und schaut Loa an. »Keine Angst, kleine Maus«, spricht Loa leise und aufmunternd, »ich mach dir bestimmt nichts, schau, was ich dir mitgebracht habe.« Sagt sie und lässt die Haselnuss auf ihrer Hand sanft hin- und her kullern. Mutig krabbelt die Maus auf die Hand, schnappt sich die Nuss und düst davon. Loa greift nochmals in die Hosentasche und zieht noch eine Nuss hervor. Ob das andere Mäuschen auch so zutraulich ist? Sie streckt die Hand aus und siehe da, die kleinere Maus ist ebenfalls mutig und holt sich die Nuss. Ich denke, wir sollten den Mäuse Namen geben, sagt Loa an Anu gewandt. Wie wäre es zum Beispiel mit hm, Finn und Su? schlägt Loa vor. Die Namen gefallen mir, entgegnet Anu. Das Größere nennen wir Finn und das kleinere Su. In der Ferne schlägt die Kirchenglocke zum sechsten Mal. »Oh, verflixt schon so spät,« ruft Arno entsetzt. »Ich habe versprochen, pünktlich zu Hause zu sein. Wir fahren morgen bereits früh los in die Berge zum Wandern. Finn und Sue mit ihren Jungen darf ich mitnehmen.« »Ja,« meint Loa, »für mich wird's auch Zeit, denn auch wir fahren morgen in die Ferien.« »Zum Zelten an den See, das wird sicher cool.« »Na dann, pass gut auf, ihn und zu auf«, verabschiedet sich Loa. »Für die Mäusejungen denken wir uns ein anderes Mal Namen aus.« Sie dreht sich zur Baumhaustür um, als Ano sie am Ärmel zurückhält. »Was machen wir mit dem Pappkarton?« fragt Ano. »Lassen wir die Schachtel einfach hier im Baumhaus?« ich denke schon, entgegnet Loa, wenn wir den Pappkarton ganz unter die Holzbank schieben und noch zur Sicherheit die alte Decke darüber ausbreiten, wird ihn niemand entdecken. Okay, sagt Arno, dann mal los, sonst komme ich wirklich noch zu spät nach Hause. Arno und Loa verstecken den Pappkarton unter der Bank, verlassen das Baumhaus und gehen heim.